Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Rizzo kocht, morgen Freiluft, Barbecue, wird eine geile Nummer, weil die Sonne lacht. Also kommen mir doch noch die Idee, mal ein bisschen Werbung noch in eigener Sache zu machen. Wenn ihr eine Party schmeißen wollt, natürlich mit den gewissen Personenanforderungen, die momentan äh, gemacht sind oder festgelegt sind. Dann äh, bin ich gern für euch da. Ne? Ich äh, unterstütze euch bei Geburtstagen, damit ihr wirklich auch Zeit für das Wesentliche habt, nämlich für eure Gäste. Und ein bisschen Unterhaltung ist durch mich auch dabei. Also, würde mich freuen, meldet euch. Katastrophe, Kamera abgeknickt. Also, meldet euch. Bis dahin, euer Rizzo. Ciao.